Bei Obermat verwenden wir drei Finanzfakten für unsere Ratings. Value, Wachstum und Sicherheit. Dabei gibt es leider ein kleines Problem. Man kann nicht gleichzeitig nach drei verschiedenen Zahlen sortieren. Aus diesem Grund haben wir den Obermat kombinierten Rang entwickelt. Und heute zeige ich Ihnen, wie wir den berechnen. Wir gehen also aus vom value vom Wachstumsrang und vom Sicherheitsrang. Nun berechnen wir aus diesen Rängen einen Durchschnitt. Das ist aber noch nicht der kombinierte Rang. Wir rechnen zuerst für alle anderen ähnlichen Aktien den gleichen Durchschnitt. Und das Unternehmen mit dem tiefsten Durchschnitt der drei Ränge kriegt den tiefsten kombinierten Rang, und das Unternehmen mit dem besten Durchschnitt der drei Ränge kriegt den höchsten kombinierten Rang. Das erlaubt uns nun, top 10 listen zu kreieren. Und unsere Premium-Abonnenten kriegen genau eine solche top 10 liste basierend auf dem kombinierten Rang und ihren Anlageinteressen. Ich gehe in der Regel so vor, dass ich die Aktien nach dem kombinierten Rang sortiere. Und dann den Value als erstes anschaue, denn ich möchte günstige Aktien kaufen. Dann schaue ich die Sicherheit an und schließlich das Wachstum und schaue das Unternehmen genauer im Detail an. Nun wissen Sie, wie ich die vier Obermatt-Ränge für meine Anlageentscheide nutze und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Entscheiden.